Oh mein Gott, Alter, dieses Intro. Der Soundtrack ist so geil. Beziehungsweise, ja, you know. Oh mein Gott. Auf geht's ins Tutorial, Jungs. Es ist wirklich so nice, endlich wieder, äh, endlich wieder Videos zu machen. Ich hatte letzte Zeit nicht viel Zeit, aber jetzt es sind Ferien, also habe ich mir die Zeit genommen um schon ein bisschen was zu produzieren. Das Video kommt wahrscheinlich noch in 2021. Falls nicht, ihr wisst ja, wann es rausgekommen ist. Aber ich werde auch schon anfangen, Videos zu produzieren für nächstes Jahr. Es wird hoffentlich ein bisschen konstanter als ähm, Ende diesen Jahres. Ich sagen, wir gehen... Damn! Okay, das ist insane. Kämpfen! Siegen! Ein Spaten sein! Oh, Alles klar. Was ist ein Spaten? Ein Spaten ist ein Symbol. What the fuck? Hoffnung, wo es keine mehr gibt. In finsteren Zeiten. Wir sind Hoffnung. Nein. Darf ich jetzt spielen? <lacht> Bitte? Wollen Sie den ganzen Tag da rumstehen? Ja, ich Oder darf mich ja Sie nicht bewegen. Die Menschheit. Auf geht's. Melden Sie sich in der Trainingsarena für Drills und Kampfübungen. Darf die Windpunkte auf dem Hut werden die Richtung angeben. Bewegung. Ich weiß, wie das Bewegung. aussieht, wie ich laufe. <lacht> Servus. Also ich habe mir wirklich noch nicht zu diesem Game angeguckt. Fassbaren KIs ohne Eigenwillen bieten zuverlässige Stabilität und werden allen Anforderungen gerecht. Persönliche KI, Bezeichnung Butler, geht jetzt online. Hallo, Spartan. Es wäre mir ein Vergnügen, an Ihrer Seite zu dienen. Es ist mir ja, eine ausgesprochene so Ehre, mit Ihnen zu arbeiten. Auf geht's. Also ich habe mir wirklich noch nichts zu dem Spiel angeguckt. Loll. Und ähm. Der Schlag. Nutzen wir die Gelegenheit, um uns zu bewaffnen. Ja, let's go, bitte. Waffen. This is America. Ausgezeichnet. Und nun auf zum Schiffplatz. Ja, was darfst du denn zoomen? Okay. Ah, hier, hier kann ich rein. Ich muss mich wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Ich habe in letzter Zeit sehr viel Konsole gespielt und nicht viel auf PC, aber passt schon. Jetzt zeigen Sie mal, was Sie drauf haben. Let's go. Schilde regenerieren sich schnell. Nutzen Sie Ihren Vorteil, wenn der Feind verwundbar ist. Töten Sie gar die Ziele keine. per Kopfschuss, wenn Ihr Schild unten ist. Schalten Let's Sie go. die Ziele aus. Oh mein Gott. Mein Aim. Sie die Ziele auseinander. C? Als ob meine Tastatur bringt halt rot, wenn ich keine Munition mehr habe. So. Die fliegen ja mega komisch. Was ist das denn? Die springen übel. Achso, ich muss... Aha, okay. Ich muss anscheinend... Ich muss halt schneller die Granaten werfen, weil sich ansonsten der Schild regeneriert. Okay, okay. Komm langsam rein. Ich, ich mach einfach mal weiter. Ich muss da noch. Du hast eine Waffenhalterung gefunden. Diese ob Ausgaben... Ausgabestellen... Oh Gott, bringt neue Waffen ins Spiel, die nicht zu deiner Standardausrüstung gehören. Wenn das Hologramm einer Waffenhalterung rot leuchtet, erzeugt sie erst wieder Waffen, wenn die vorherige ver verwendet wurde. Ein wenig durch. Wie? Alter, In mein Deutsch Behälter ist heute wieder sehr... Sehr gut. Wir haben gerade... Ja, 7 Uhr. Aber nicht morgens wie bei der Battlefield-Aufnahme, <lacht> sondern äh, abends. Ausrüstung erhalten. Du hast Ausrüstung eingesammelt. Ausrüstung verfügt über eine begrenzte, eine begrenzte Anzahl von Ladungen und ist bei Ausrüstungsverteilern und besiegten Gegnern zu finden. Drücke Q, um sie zu benutzen. Hier, okay, das sieht da unten rechts gerade aus wie so ein Schild oder so. Oh mein Gott. Das ist ein Raketenwerfer. Jetzt habe ich das... Oh Mann. Ich habe Q anstatt E gedrückt. Du hast eine Spezialwaffe eingesammelt. Spezialwaffen spawnen in festgelegten Intervallen und können über den Aus... Was? Ausgang einer Partie entscheiden. Sorge dafür, dass dein Team sie kontrolliert. Ja, Y, was ist das denn für ein dummes Keybinding? Mit Y kann ich scannen nach Waffen in der Nähe. Hier oben, oder wie? Kann, kann ich hier hoch? Nee. Oh, ja, ich kann hier auch. Das ist wieder diese komische Impulskanone. Hier ist noch Was? Was ist das? Das ist irgendwie so ein Dash oder so ein Sprint, keine Ahnung. Ich kann, kann mit N die äh, Granaten switchen. Ein Superschild. Du hast Spezialausrüstung eingesammelt. Diese seltenen Gegenstände verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladungen und können vergeben. Ja, du sollst mit Bedacht einsetzen. Was ah, habe ich denn hier? Dieses Gerät kommt direkt aus ah. der MND-Forschung. Ausgesprochen wirkungsvoll. Okay. Glückwunsch. Wir haben alle wichtigen Ziele im Umkreis untersucht. Wir sollten die Kommandantin aufsuchen. Let's go. So safey oder? Auf geht's. Jetzt da, wo sie sich eingeschossen haben, okay, wird es Zeit für die echte Feuerprobe. Das Übungsgefecht. ich bin ready. Dann kämpfen sie. Auf geht's. Auf in die Schlacht. Bewegungsmelder, schau auf den Bewegungsmelder im Hut, um zu wissen, wo Teamkameraden oder Feinde sind, die sich bewegen oder wo Waffen abgefeuert werden. Geduckte Feinde, Feinde, die ihre Waffen nicht benutzen, werden nicht angezogen. Also die Map. Junge, ich treffe nicht mal was gegen Bots, Alter. What the hell is even that? Das war eine Granate. Da ist eine. Oh, Prediction Ich weiß halt nicht Wo die Gegner sind Oh Hab nicht mal einen Assist gekriegt Was ist das denn? Spike Sehr gut Neue Granate in, äh, in Was für ein Ding? Oh oh Äh Das wollte ich nicht Hm Scheiße Komm, sein Schild ist down. Sehr gut. LOL. Das war ein Gegner. Nein, come on. Habe ich nachgeladen hier schon? Double. Sehr gut. Oh mein Gott, gegen Ende nochmal richtig reingesweitet. Das war gut. Wirklich gut sogar. Dankeschön. Ich habe gut gewählt. Also ich spiele ja eigentlich nie Tutorial. Vor allem nicht bei Shootern, weil das meistens selbsterklärend ist. So, wir gehen in eine schnelle. eine schnelle Runde ähm, Multiplayer rein. Ich bin mal gespannt, was wir für einen Game Mode kriegen. Anziehen <lacht> Orb. Das bin ich, hallo. Denker. Das sind doch Bots, oder? Phantom Dark. Junge, das sind doch so Safe Bots. Allein diese Namen. Oh, es ist Capture. Es ist Conquest. Das finde ich schon mal gut. Oh mein Gott, alle kommen hier über die Seite. Alle. Was? Ich glaube, es sind doch keine Bots. Junge, das sind doch so Safe Bots. Allein diese Namen. Festung Bravo gehört uns. Ja, dann sollten wir jetzt vielleicht mal C einnehmen. Oh mein Gott. Nein, nein, nein, nein, nein. Nein. Junge, wieso dauert Respawn so lang? Sehr ja, gut, er hat C eingenommen. Okay, ich würde Eine Granate da hoch. Eigentlich sollte die erste schon da hoch, aber ich wusste nicht, dass das so weird ist, die zu werfen. Oh mein Gott, der Dude ist schlecht. Ah, Granate. Äh, Leute, die nehmen C ein. Jetzt nicht mehr, weil ich hier bin, aber. Nein, ich wollte noch eine Granate werfen. Wir haben halt C jetzt eingenommen. Jetzt bin ich auf C. Wir nehmen das alleine ein. Es ist gefühlt niemand mehr hier auf der Map. Mann! Zu oh, wir sind sogar stark in Führung, weil wir äh, alle in drei Points haben. Oh, die haben A. Ich werfe mal eine Granate darüber. Und eine Granate da oben rein. Hab ihn. Sehr gut. Oh komm schon. Das wäre so ein schöner Triple Kill gewesen. Okay, aber für die erste Multiplayer-Runde gegen echte Spieler ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Stop the Cap. <lacht> Drei Herausforderungen abgeschlossen. Level up. Auf Level 0. Okay. Hush.